Hi Leute, heute mal Memes. Okay, let's, go. let's go. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Okay. Wow. Yeah. And all this shit Wie kann ich Katze streicheln? Oh. Oh. oh. Twitch, dafür kann ich nichts. Tut mir leid, davon distanziere ich mich. Okay. Ron Bielecke macht Werbung. Zum Black Friday ist mein Perfekt-Wodka wieder erhältlich in der Geringverdiener-Edition. Einfach nur noch perfekt. Du bist Geringverdiener? Gar kein Problem. Jetzt zum Black Friday ist mein Perfekt-Wodka in der Geringverdiener-Edition erhältlich. Leute, schlag zu, der Deal läuft eine Woche. Die Hälfte ist schon mal eine halbe Stunde weg, bald. Okay. Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Wir ja. Bitte? Ja, retten. Jetzt erstmal eine durchziehen. Na, ja. Okay. Was machen denn die Kinder yeah. da? Becky, was okay. machst du da? Okay. okay. Dieser Mann verdient siebenstellig. <lacht> <lacht> ich war da quasi so, ich hatte mit meiner Freundin quasi so eine Update. Okay. <lacht> Man kann an Fallschaden sterben. XDDD. Fucking idiot, you know Oh mein Gott! Hey, Bro, Alter, das Hör auf mich. Okay, Digga. Okay. Guck mal, wir reden und Carbonat eroll schreibt mir, du Neger. Okay. Jetzt noch ein paar Clips vom dummen Kind. <lacht> ja, fuck! Ja, oh, oh, oh. <lacht> <lacht> <lacht> safety, safety, safety. Ich würde mal tiefer graben. Ja, ich glaube, das glaube, das macht nicht so richtig Sinn. Aber hier ist dann eine neue Frage. Wie nennt, man, wie nennt der Mathematiker die senkrechte Achse im Koordinatensystem senkrecht? Na die X-Achse. Senkrecht ist doch so, oder? Oder bin ich gerade auf der Leitung? Und die richtige Antwort ist natürlich f. Oh mein Gott, Digga, bin ich dumm, Alter, Junge, oh mein Gott, oh mein Gott, so lost. 15 Punkte. Ja, shut up, shut up, shut up. ich hatte gerade einen Decke-Fehler. Junge, heul nicht, nur weil ein bisschen Bein fehlt, Digga. Marvin Skincare Cream Part 2. Oh, ist der jetzt auf YouTube draußen? Nee. 2000 Jahre später dass das Feuer mal brennen sollte zündete sie ich hasse mein leben okay danke fürs zuschauen und